Hallo, ich grüße euch zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich und heute ist mal Ausnahmsweise. Ich weiß, ich habe es schon länger nicht mehr gehabt, aber diesmal ist mal wieder ein Simpsons Titel drin. Und zwar für den Gameboy Simpsons Bart in the Beanstalk, was ich denke mal etwas so ein bisschen Märchen mit abbilden soll. Also genau das, was ihr euch von Simpsons erwartet. <lacht> ja, das soll auch ziemlich mies sein. Dann dürfte ich eigentlich alle. Ich glaube, es gibt drei Game Boy Simpsons-Spiele: einmal Versus Space Mutants, einmal ähm, das Escape Camp Deadly. <lacht> ich habt schon fast wieder verdrängt. Und halt das. Und ist dann wirklich alle Grütze sein. Ich habe jetzt gerade mal kurz bei Game FAQ geguckt. Ähm, hat 1,75, glaube ich, von 5 Sternen als durchschnittliche Bewertung. Ja, ah, das ist Schlimmes, Herr Ahn. Und, ah, ganz ehrlich. Die Musik tut mir jetzt schon in den Ohren weh. Was sie etwas komisch fand ist, dass das Spiel von Software Creations entwickelt wurde anscheinend. Von denen ist man ja eigentlich her ja was besseres gewöhnt. Aber na gut, schauen wir mal rein. Keine lange Vorräte, starten wir mal das Spiel. So, once upon a time there was a poor family with a son named Bart. Also vor langer Zeit war eine arme Familie mit einem Sohn namens Bart. Sie waren so arm, dass sie alle, also dass er nur noch alte Donuts hatten und eine Kuh. Naja, Immerhin hat man der Milch, ne? Was sind gut? Blablabla. Also sie wollen wahrscheinlich hier Donuts mit als Witzig reinbringen, weil typisch Himmels ist Immerhin eine Sache toll. Äh, wenn sie, äh, als sie dann keine Donuts mehr hatten. Erzählt Hummer, dass er zur Town gehen soll, also zum Dorf und die Kuh verkaufen soll. Ich weiß, mein englisch simultan übersetzen ist spitze. Spitze, kann keiner besser auf der ganzen Welt, ne? dass du Bescheid wisst. Auf seinem Weg rennt Barton einen seltsam aussehenden Mann namens Montese Meiser. Meiser, sagt mir das englische Vokabel nichts ehrlich gesagt. Oh, das war wir schon. Okay, wir könnten schießen. Wie man sieht, eine enorm große Reichweite, ich befürchte Schlimmes. Okay, man kann springen, Ach, das fühlt sich jetzt schon komisch an, muss ich sagen, merkt ihr das? Also richtig flüssig und schnell läuft das ganze nicht irgendwie. <lacht> also die Reichweite ist echt der Hammer. Alter, diese Musik, wer hat das denn gegreenlightet? Das hier? Vor äh. allem die Gegner wesentlich schneller als man selbst. Obwohl ich nicht. Gleich schnell. Boah. Wie viel Lebensenergie ziehen die denn einen ab? Okay, und man kann anscheinend nicht drauf springen Dafür haben wir ja unsere kräftige Jetzt müsste hier wahrscheinlich hoch. Hallo? Ah. Das ist super, ne? Wenn man Elemente benutzen muss, die nicht klar erkennbar sind, was jetzt Hintergrund ist und was nicht wo ja, ich schätze mal, ja genau, die Blätter die genau so aussehen, aber ist herrlich, ne? Kann man intuitiv sofort sehen. Alter, diese Musik. Da ich das hier so, so gar nicht gut, das ist wahrscheinlich böse, oder? Ja. Kann ich hier hoch, ja. Der Game Boy Soundchip. Der ist echt klasse. Das hat solche melodien wie bei Fortress of 4 oder sowas rausgeholt, ne? Aber was ist das hier, ey? Das ist doch einfach nur Krütze. Okay. Ja, ich bin doch da mit voller Wucht drüber gesprungen. Also es fühlt sich auf jeden Fall als sehr schwerfällig an, muss ich sagen. Das ist geil. Ich, ich, ich, geil, wie ich drücke. Ja. Ich kann entweder nur schießen, wenn ich unten oder oben bin, nicht in der Mitte. Ich nehme mal an, weil das dann irgendwie die, die Sprunganimation unterbrechen würde oder sowas, aber... Hätte man ja auch besser programmieren können, ne? Na los! Kommt auch! Komm, komm, komm, komm, komm! Okay. Was ist das denn für ein Vieh? Sieht also etwas dümmlich aus, oder? Ist das jetzt weg? Hm. Habe ich gar nicht gesehen, dass das jetzt irgendwie gestorben ist, ehrlich gesagt. Achso, die verschwinden einfach, nur <lacht> nicht meine Todesanimation. Ja, herrlich. Also irgendwie ist das Gameplay sehr langsam. Also Steuerung immerhin, die geht einigermaßen. Aber, naja, ihr, ihr seht es ja selber so von Optik her. Es wirkt halt alles etwas schwerfällig. Und warum die, diese... Zwille, irgendwie nur gefühlt anderthalb Meter schießt. Keine Ahnung. Okay, das fällt bestimmt runter. <lacht> da sieht man ja auch, man muss ja, weil man diese Gegner jetzt erst dreimal treffen muss, mit dieser Kack-Reichweite, muss man sehr vorsichtig vorgehen und dadurch wird die, diese, diese Langsamkeit, sage ich mal, noch weiter unterstrichen weiß nicht was was ist eigentlich dieses dynamit hier die ganze zeit was ich hier einsammeln muss oder einsammle keine ahnung ob ich das muss bin ich jetzt gerade gestorben weil der bildschirm zu langsam nach unten gescrollt ist obwohl da ja eine plattform war weil davon sind wir ja hochgesprungen das für ein Mist? Ey. Also, sie hätte auf jeden Fall die Zwille machen müssen, dass sie mehr Schaden macht. Das heißt, dass meine Gegner nicht irgendwie zwei-, dreimal treffen muss. Oder halt, dass der Ding quasi die der Stein oder was das sein soll. Soll es ein Stein sein? Ja, denke ich doch mal. Ähm, auf jeden Fall was irgendwie weiter fliegt, ne? Dann wäre das Ganze etwas dynamischer. Oh, ey. Ja, da kam ich ja nicht weiter, ohne verletzt zu werden, aber ich musste da ja lang, ne? Kann ich die jetzt auch mit der Zwilibisch schießen? Nö. Voll geil. Hindernis, wo man nicht irgendwie machen kann, dass man verletzt wird. Herrlich. Super Spieldesign. Aber wie gesagt, von Software Creations war ich echt überrascht, als ich das gelesen habe. Weil von denen ist man wirklich besseres gewohnt. Jetzt ist der da zu hoch gesprungen. Mann! Idiot! Wir kommen ja gar nicht weiter, ohne sich irgendwie zu verletzen. Immerhin sind wir jetzt schneller unterwegs. Immerhin das. Nee, das... Ich kann jetzt aber auch... Doch, kann ich. Ich dachte, ich kann da jetzt ja auch nicht runterspringen. Weil nicht, dass ich jetzt wieder das... Oh, komm her. Und diese Musik, die macht mich aggressiv. Das ist voll geil, ne? Die sterben nicht, sondern die die fliegen ihre ihre Pattern ja eigentlich weiter. Also ihr Muster. Nur, dass sie halt den und dann irgendwann verschwinden. Ja, voll geil. Also... Also wahrscheinlich... Keine Ahnung, der Klaus oder wie der Grafikdesigner hieß. Huh! Wir wollen Feierabend machen! Kein Bock mehr auf die Todesanimation! Auf das Hintergrund, das ist sehr. Also das ist ja, soweit ich weiß, das dritte Simpsons-Spiel, was erschienen ist. Ich habe das Erscheinungsjahr jetzt leider nicht genau im Kopf, ich glaube 94 war es. Da wäre auf jeden Fall mehr gegangen. Also da gab es Spiele wie, ich glaube Super so Mario Land 2 gab es da auf jeden Fall schon und so weiter. Da wäre mehr gegangen, da hätte man sich wirklich mal ein bisschen mehr Mühe geben können. Okay, einen Versuch machen wir noch, aber... Man kann halt manchmal Schaden überhaupt... auch ich habe eh noch einnehmen, sehe ich gerade. Man kann Schaden halt nicht wirklich ausweichen. Manchmal. Und das ist das Problem. Und dadurch ist das, ist das Spiel halt schwer. Plus dieses, von wegen, es scrollt nach unten und, also nicht schnell genug nach unten und man stirbt dadurch. Was ich immer noch nicht verstehe. Wie soll ich denn hier durch? Ah, okay. Ja, du sollst doch nur die Scheiß, die wechseln und nicht da hochspringen. Mein Gott, ey. In der Hinsicht ist die Klettermechanik zum Beispiel sehr fummelig von der Steuerung her. Also in anderen Spielen, da kann man ja. ja hier. Der springt denn halt hoch, das ist das Problem. Aber er soll ja seitwärts springen. Es gibt so viele Spiele, wo, wo das problemlos klappt. Alter, diese Musik! Die mache mich aggressiv. Es ist glaube so ein 10 Sekunden-Loop, oder? Also gefühlt zumindest. War noch nicht mal so ein guter. Oh Mann, ey. Und das Schlimme ist, ähm, das Modul, das ist echt nicht günstig. Das kostet, ich habe das mal, ich glaube, am Jahresanfang auf der Retro Börse in Hannover gesehen. Das hat irgendwie 30, 35 Euro gekostet. War ich da ehrlich gesagt nicht bereit auszugehen von einem Spiel, wo ich weiß, dass es höchstwahrscheinlich Mist ist, weil Simpsons, ne? Also Simpsons auf den Gameboy ist auf den Game Boy Classic. Ich glaube, es gibt ja Game Boy Advance-Spiele auch mit den Simpsons. Ich glaube, da soll eins gar nicht so mistig sein. Ja, und auch dieser blöde Stein da, ey. So sowas mag ich ja in Spielen. Wo man sich wirklich denn irgendwas nur halt merken muss, okay, das ist ein Hindernis. Beim nächsten Mal läufst du da nicht rein. Okay, ich bin jetzt dreimal reingelaufen, aber. Ganz einfach, weil mein Spiel irgendwie so blöd ist, dass ich mir solche Stellen merke, ehrlich gesagt. Aber sowas finde ich immer schlechtes Spieldesign. Gutes Spieldesign ist für mich, wenn man das Spiel gleich am, beim ersten Durchgang intuitiv für sich erschließen kann. Und nicht von solchen and error passagen fand ich schon immer scheiße in irgendwelchen Spielen... Jetzt sind wir nicht gestorben. Hatte ich jetzt irgendwie Glück, dass der äh, Bildschirm weit genug oben war, zufälligerweise? Oder... Keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn ich das gerade so gehört habe, ist doch, glaube mehr als 10 Sekunden. Also 20 Sekunden, will ich den Loop irgendwie gerne zusprechen. Halleluja. Sag bloß. Fast wieder gestorben. Wann ist das denn hier noch? Vielleicht schaffe ich das erste Level. Ich glaube, so weit war ich noch nicht, ne? Hm. Nicht, dass es jetzt Spaß machen würde, ich mich freuen würde, ne? Okay, jetzt bin ich tot wahrscheinlich. Ich dachte, da geht's weiter. Aber ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> also, ein weiteres Simpsons-Spiel, was grandios gescheitert ist an einer lieblosen Versoftung. Auch da, Finger weg. Aber ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen unterhalten. Würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder reinschaltet. Macht's gut. tschüss.